F10 ist das coolste E-Mode, okay. Ha! What the fuck? We have failed! The tribute sheds have been destroyed! Alter. Die ganze Runde ist jetzt am Arsch gegangen. Hättest du meinen Schilderie? 2 oder Chivalry oder Chivalry League äh, äh, Spiel. Willkommen bei Spiel. Die Musik ist überhaupt nicht laut. Danke dafür, Spiel. Willkommen bei Chivalry 2. Jackpack TV für euch hier am Start. Ich werde Köpfe abhacken. Oh, great. They sent me another future corpse to train. <lacht> wow. Can you read instructions? Ja. Yeah. I doubt it. <lacht> Never know with Oha! Waffe wechseln, Spezial, Stoß. Oh, wir können stoßen. Jetzt geht's aber. Verwenden, stoßen, treten, werfen. Emote, auch sehr wichtig. Kampfschrei, auch sehr wichtig. Bücken. Oh, wir können's bücken. Bücken. Bam! Bam! Oh, oh. Bam! Woo! Aha. Wow. Wow. these logs could kill you, so, adjusting a path, mid swing, is essential to learn. Ist doch, warum ist der so aggressiv? Der to learn. Yeah. Okay, meine Sensitivität. Sen, sen, sensel, Sensitivity. Meine Sensitivität ist ein bisschen zu niedrig, ich muss ein bisschen hoch machen. Yeah. Geil! Geil! Remember, ah. nein, no, no, <lacht> <Alles> ist <lacht> kill okay. Will das schaffen. It's time, you strike! It's time, you strike! Ey, Alter! Ja, ich denke vor! Schlag der nicht nach rechts. Da und der Oh, oh. oh. Uh, okay. Time to see what you've learned, Oh Gott, Endkampf Leute! Oh shit! Gegen zwei auch noch, Another one. Wow. Kautsch on. Kautsch on. Yeah! <sighs> Come schon. Komm schon. Yeah! First gone. Not to die today. Down with you all. Kann du eingehen? Es kann nur eingehen. Red for the blood that runs in our veins. Black for the shadow that yet remains. Yaman. Ja, After King Argon and his foolish righteousness led us to slaughter in the Crusades, General Malric vowed to seize power rid the land of weakness is wrought by birthright and blind loyalty. Oh, this is Magia. Yeah. Hold on. Since Malric's victory, the Iron Fist has hammered this land. Hold the horn. Strong men, like good steel, are forged in the fires of hardship. Now the Lion of Agatha returns. How pathetic its last gas comes as a mere whimper. May the slaughter make us stronger! Oh. For the order! For the red and black! For the ho! When Malric plunged his dagger deep into the heart of Agatha. But, like most of you, I can't wait to stay! Wie geil ist denn das? Vengeance! Vengeance! Agatha! Hunde dran! Bastard! Ah. Los, kommt ran! Oh, ich habe mein eigenes getötet. Oh, shit! Wir sind ein paar viele. Bros! Bros! Das war ein komischer kampf Alter! Oh! Gott! Ist das wieder ein Botkampf oder so? Für richtig kämpfen. Wieso bin ich vorne? Fuck. GG. Alter! Weißt du, was so nervig ist, dass man die eigenen Plebos immer schlagen kann? Jawoll! Alter, was ist los mit dir? Hör mit der Scheiße, Mann! Oh Gott, ich bin genau in meinen Kumpel reingerannt. Martin und Diego. Oh, ich hab seinen Arm abgetrennt, das war glaube ich nicht so nett. Wo sind die Spieler, Alter? Ich muss die Spieler töten. Da! Da ist so ein Komplett-Ark. Gibtser! Nein! Oh, fast wie Die stehen aber immer voll im Weg, Alter. Hello there. What the fuck was that? for monster killer, Alter? Kommen deine Brüder, ne? Du Alter. Was macht er hier? Was ist seine Mission? Scheiße. Fuck! Oh mein Gott, ich kann den Spieler nicht Das ist schön. Ich bin zwar wirklich ein schöner Kampf, aber da kann man auch mal sagen, jo, hast du schön den Kopf abgehakt, Alter. Haha, <lacht> <lacht> den wollte ich noch holen. So, und den nehmen wir jetzt auch noch mit. Du wolltest mich stricken wichsen, ne? Da hast du einen Kick bekommen, Alter. Jetzt! Geh doch von meiner Flanke weg! Why are you running? Why are you running? Ja, genau! Weißt du, der wird eine scheiß Waffe werfen und der macht. Ah, aber das Spiel, Leute, das Spiel macht echt Spaß. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich dieses Spiel umsonst erhalten habe, ja? Das ist ein Spieletest. Aber er macht Spaß. Was? Wie kann der denn seinen Rücken blocken, Alter? Los in den Garm! Ah! Jawoll! Oh, da hat er einen übergezogen. Boah! Warte, dass er uns so lang reinrennen muss. Ich will direkt töten. Ah! Ah! Leichen rum alles. Ist. Übel. Ja, Mann! Mein Weltrang ist erhöht. Oh, Schütte bin eigentlich... huh! Geil, Alter. Ganz kurz zu diesem Spiel. Chivalry 2. Ich kann es aber nicht richtig aussprechen, das ist ja egal. Ey, es macht super viel Spaß. Ohne Scheiß, es macht richtig viel Spaß. Das Kampfsystem ist sehr anstrengend, weil es halt viele Möglichkeiten gibt. Also so ein Plepp wie ich. Oh, ich habe ganz gut gespielt für das erste Mal. Auf jeden Fall 64 Spieler, 22 gegen 32, das fetzt richtig und ähm, coole Mechaniken drin und so. Also für so Multiplayer mal zwischendurch mit ein paar Kumpels reingehen und sowas, absolut empfehlenswert, finde ich super. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Brutal, ja, das muss man bedenken dabei, aber so war es halt in der Zeit, ja. Also ich meine, wir hacken da Köpfe und Arme ab und so, ist halt so, ne. Ähm, sehr gut gemacht, das Spiel, gefällt mir sehr gut. Müll ich muss es lassen, ja, das ist mein, mein, mein, mein Review dazu.